Mitarbeiter zu führen, ein Team zu führen, ein Unternehmen zu führen, was ist da uns für die ganz wesentlichen Säulen, ich würde schon fast sagen, das Fundament in der Führungsarbeit. In einem Unternehmen oder beim Team gibt es drei Strukturstufen, könnte man so sagen. Es gibt Alpha, das ist die oberste Führung. Es gibt Beta, das sind die Zweiten, das sind Entweder noch nicht selbstständige Leute oder teilselbstständig. Das sind aber auch Leute, die, die über den Tellerrand hinausschauen. Die denken mit. Die sind abrufbar, die haben die Augen auf, wenn der Chef, also Alpha was will. Die sind einfach da, die sind präsent. Die führen aber auch Mitarbeiter, 10, 15, oft 20 Mitarbeiter. Und nachher gibt es die Gammas. Gammas, das sind die Umsetzer, das sind die, die es machen. Die stellen das nicht ganz groß in Frage, das was da zu tun ist. Die machen es so einfach. Bis man ihnen sagt, mach es anders, dann machen sie es anders. Das ist in jedem Bienenvolk, in jedem Ameisenvolk, in jedem Löwenrudel, in jedem Wolfsrudel eine ganz eine klare Basis. Die Reviere oder eben diese Strukturen abzustecken. Frag dich selber, wer ist bei uns Alpha? Wenn du drei Leute hast oder zwei, kann das enorme Schwierigkeiten bringen. Das heißt, wenn du zwei Chefs ganz oben als Alpha hast, müssen die ganz klar wissen, welche Aufgaben hat wer. Drone kann zum Beispiel sagen, er macht Marketing und Kommunikation. Drone sagt zum Beispiel, ich bin der Kaufmännische. Leiter. Aber wenn sich die zwar ins Gehege kommen, die ganze Zeit beim anderen eingeschäfteln, nachher entsteht Reibung und Energieverlust. Das kann wirklich bis zum Untergang der Firma führen. Die Reviere ganz klar definiert. Am besten ist 1 Alpha. Wenn es zwar sind, klar abgegrenzte Reviere, sonst gibt es Probleme. Petas können es mehrere sein, das sind Bereichsleiter. Das sind Leute, die denken über den Tellerrand hinaus, die äh, folgen dir, die fühlen sich aber wohl, wenn sie einfach als Zweiter dastehen, wenn sie eine Rückendeckung für dir haben. Die brauchen sie aber auch. Die sind aber voll entscheidungs- und handlungsfähig. Gute Bettas können alles entscheiden bei den Mitarbeitern außer zwei Dinge. Das ist einmal, wenn es um Lohnerhöhungen geht und das zweite, wenn es um Kündigungen geht. Alles andere könnten Sie selber frei entscheiden. Da gibt man Ihnen Verantwortungskraft, Verantwortungsbewusstsein. Verantwortung ist eines der meisten Motivationspunkte, was es überhaupt gibt. Und die Gammas, das sind die Umsetzer. Die brauchen wir, damit das Team funktioniert. Da sagt man oft, ja, aber die denken überhaupt nicht weiter. Ja, das ist nicht die Aufgabe von Gammas. Gammas, die machen das nachher. Denen kann man sagen, macht das jetzt bitte so, dann macht er es so. Die sind nachhaltig. Beim Löwenrudel ganz genau das Gleiche. Der Löwe ist der Alpha. Der Löwe, der Alpha-Löwe, der schreitet nur ein, wenn es Probleme gibt. Wenn, wenn auf der Jagd eine Giraffe zu reißen ist, Nachher steigt der Alpha-Löwe Löwe ein. Äh, sonst zieht sich der ziemlich zurück und redet nicht groß rein und lässt sie einfach machen. Die Petters, das sind die Löwinnen, die schauen, dass Futter herkommt. Die schauen, dass das Rudel funktioniert. Wenn alles ruhig ist, dann machen die beta löwen also die Löwinnen, alles. Die schauen auf die Herde, auf die Tanten und, und Kinder und Jünglinge, die schauen auf das alles. Und die Gammas, das sind die Kinder, die, die, die älteren Löwen und so funktioniert der Herde wunderbar. Das Ameisenvolk mit 300.000 äh, Mitgliedern funktioniert so. Ein Bienenvolk mit hunderten Mitgliedern funktioniert so. Und eben in den Unternehmen funktioniert es auch so. Sei ganz klar bei der Definition von Alpha, Beta, Gamma. Weil da sparst du dir enorm viel Energie und du gewinnst Klarheit, Ausstrahlung und Charisma und klare Handlungsfähigkeit. Du, du musst nicht immer so viele Umwege gehen, dass du ans Ziel kommst, sondern du gewinnst Klarheit. Und das ist doch das Geniale. Das Fundament im Führungsbereich, Mitarbeiter zu führen, klar definierte Bereiche, Reviere, Handlungsspielräume. Nachher tust du viel, viel leichter.